Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen. Wir begrüßen euch. Es ist wieder Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Heute sind Isa und ich tatsächlich über das Internet miteinander verbunden. Ich bin leider etwas erkältet und wollte das dann lieber so lösen. Ja, und heute kriegt ihr das wunderbare Format von uns, Wir schnacken. Endlich wundern, bei uns wird geknallt. Die Leute sind alle etwas wahnsinnig. Wir haben den 30.12.19 Uhr und 20 gerade. Ja, und das geht bei uns im Wohnblock äh, heiß her. Ich komme mir vor wie im letzten Ghetto. <lacht> äh, vielleicht bin ich auch im letzten Ghetto. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schön ist, dass es heute um das Thema Jahresrückblick 2022 geht. Yay! Ja, das Jahr war ja geprägt von unerwarteten Veränderungen, Herausforderungen und vielen, vielen Emotionen. Oh ja, oh ja. Die uns teilweise zu schaffen gemacht haben. Mhm. Ja, Isa, ja. was hast du denn vorzubringen mit deinem ersten ach, Punkt auf ach. der Liste? Also unser erster Punkt, der ist ja, den kennen wir jetzt eh schon zu Genüge eigentlich. Die Corona-Pandemie war noch immer nicht gegessen, jede Variante schlimmer. Oh, wir haben wir das gefressen? Ja, es ist noch immer nicht ganz vorbei. Wir haben immer noch damit zu tun. Es gibt viel zu viele Varianten, die sich noch herumtummeln. Und auch schon ein paar Impfstoffe. Ne? Ja, und das hat sich, was die, Wa Wa genau, die Maßnahmen betrifft, einiges getan in Europa. Und auch in Österreich und Deutschland. Also ja, da ist sehr vieles gelockert worden. Und hat sich verändert. Ja, nur halt bei uns in Wien nicht so. <lacht> ja. Ja, also hier gilt halt immer noch Maskenpflicht in Apotheken, im Gesundheitswesen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ja, im Rest von Österreich ist es halt schon wieder ganz anders. Da habe ich jetzt unlängst sogar mitbekommen, dass die ähm, in der Gesundheitsbranche, dass man es da auch nicht mehr unbedingt braucht, die Masken. Von dem her, ja. Es ist, tut sich was, noch halt nicht bei uns in Wien. <lacht> ja, in einigen Krankenkassengebäuden ähm, brauchen wir auch eine Maske und teilweise wollen genau. wir einem sogar noch einen PCR-Test, der nicht älter als 70 Stunden ist. Ja, also solche Sachen können schon noch mal passieren, genau. Ja. Genau. Ja, und ja. man kriegt in Krankenhäusern, jetzt wenn man reingeht, so nette Armbänder mit. Rot, Gelb, Grün und Schwarz. Oh, das, das ist bestellt. ja cool. Ja, ja. Okay. Das wurde mir das früher okay. erzählt. Und zwar, äh, rot heißt Du bist geimpft, aber Deine Impfung ist abgelaufen. Aha. Gelb heißt, Du bist geimpft, aber Deine Impfung steht kurz vorm Ablaufen. Grün Aha. heißt, Du bist geimpft, alles ist gut, Deine Impfung ist nicht <lacht> abgelaufen. Und Schwarz heißt, Du bist nicht geimpft. Ja, hm. ähm, ich kenne diese Aufzeichnung eigentlich nur aus dem Katastrophenschutz wenn man die äh, Verwundeten einer Kategorie zugeordnet hat. Okay. Ich war schon sehr verwundert, als ich das äh, gehört habe. Ja, das passt irgendwie so gar nicht, aber okay, gut. Ja, weil schwarz heißt ja da nicht mehr zu retten, also... <lacht> ja, <lacht> genau das, nämlich. Aber gut. Das. Ja. <lacht> Ach, herrlich, ja. Na, aber wie gesagt, was das betrifft, da ist Wien halt eben noch ein bisschen hinterher und... Oh. Aber ich sage mal so, in der Berufswelt da hat sich ja sehr viel getan, durch, also durch Corona, über Corona. Eben mit dem Homeoffice-Betrieb hat sich viel verändert. Aber da hat man jetzt auch langsam mehr und mehr die Leute wieder zurück in die Büros geholt. Und ja, manchen gefällt es, manchen nicht so. Also ich bin ganz froh, dass ich von zu Hause aus arbeiten darf. Ganz Corona-unabhängig bei mir tatsächlich. Und ja, genau. Ja, ansonsten habe ich mitbekommen, dass viele Leute sich sehr darüber echauffieren, dass man sich ansteckt, obwohl man ja geimpft ist. Ne? Und ja, dass die Menschen einfach nur mehr genervt und, und gereizt sind, wenn es um dieses Thema geht, um die, um die typischen Streitfragen, die man halt aufkommen lässt. Die Informationen, die man halt darüber bekommt oder auch nicht bekommt. Und je nachdem, zu welchem Schlag die Leute halt gehören, ist das immer ein bisschen spannend. <lacht> ja. Genau. Aber ich meine, die Medien haben so etwas falsch verbreitet und nicht nur die Medien, sondern auch äh, die Politik. Ich meine, ja. es hieß ja, du bist jetzt voll immunisiert und die Leute haben gedacht, hey, ich krieg's nicht mehr. Ganz genau, ganz genau, das ist eigentlich, dieses Vollimmunisieren, ja, blöd gesagt, so jetzt gar nicht gibt. Ja, das hätte man vielleicht kommunizieren müssen. <lacht> ja, hat man, nur Leute haben nicht mehr zugehört. Ja, wundert War mich War halt nicht. einfach zu spät. Es, genau, es ist einfach den Leuten, hängt's zum Hals raus, sie wollen nichts mehr davon hören, damit damit's tun haben. Es reicht ihnen einfach schon. Oh, das tut mir leid. Dann beenden wir das Thema, glaube ich, lieber, oder? Beenden wir das Thema lieber? Ja, die glaub Leute wollen es ja nicht mehr hören. Stimmt, sonst schalten die uns noch ab. Das wäre ja grässlich. Also, wofür machen wir das denn? Wir machen es ja für die Leute, damit sie... Äh, egal. Genau, ähm, also, das, äh, diesen Punkt 1 könnt ihr wieder streichen. Der wird nie Lass, stattgefunden. Wir haben nie darüber gesprochen. Ich habe nichts gesagt. Ich auch nicht. <lacht> Wo war wir? Ach ja, genau. Hier ja. ja. 2022 Ganz genau, ja, ja, ja, ja, mhm. ja, ja, ja War für manche ein Graus. Viel zu viele Regeln, da kannte sich keiner mehr aus. Ja, so war das auch wirklich, ne? Ja. Die ging vom 4. bis 20. Februar 2022. Mhm. Ja, es waren die 24. Olympischen Winterspiele. Oh, wie cool. Mit über 3.000 Athleten, 109 Wettbewerben. Mhm. Wettkämpfe darf man ja nicht mehr sagen, habe ich festgestellt. Ja? Ja, weil Wettkampf hat äh, äh, zu viel mit äh, Kämpfen und gegeneinander zu tun und Wettbewerb hat nicht so viel mit Kämpfen und gegeneinander zu tun, sondern einfach, dass sie <lacht> sich halt messen und nicht gegeneinander kämpfen. Scheinbar gab es dort auch schon Verwechslungen. Hoi. Ich äh, weiß es nicht genau, jedenfalls denkt man dadurch, dass es jetzt Wettbewerb und nicht mehr Wettkampf heißt, äh, mhm. ist es so, dass dadurch die Aggressivität im Sport gesenkt wird. Ja, Experten, Ihre Meinung. Okay. Ähm, ich habe früher mal ein Spiel gespielt, das hieß Olympia Winter. Äh, da gab es so Winterspiele und äh, das waren auch alles Wettkämpfe. Also, mhm. ja, das ist jetzt, äh, ich weiß nicht, 30 Jahre fast her. Oh, aus dem alten Commodore 64, Ja, genau, auf dem alten Ja, ich 60. auch. <lacht> Herrliches Spiel. Oh, es war großartig. Damals, ja. ja, ich habe das Und man konnte sogar mehrere Leute spielen. Ja, voll. Das war einfach ich, nur herrlich. Ich war nur im Skispringen gut. Im Rest war ich schlecht. Ich konnte das Gewicht eben gut. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, das war klasse damals. Ja, Norwegen hat übrigens die höchste Medaillenabräumrate gehabt. Und Wie auch viel? Platz 1 belegt. Insgesamt wow. 37 Medaillen. Boah. 16 Goldmedaillen, 8 Silber und 13 Bronzemedaillen. Leute, super Leistung. top. Gratis. Ich bin mir sicher, ich hätte nicht eine einzige Medaille bekommen. Ja, auch nicht. Ja, dann gab es ja noch diesen netten Isolationshorror für einige Anreisende, die positiv getestet wurden bei Anreise bereits, obwohl sie im Heimatland noch negativ waren. Ja, selbst wenn weitere Tests danach negativ waren, die kurz danach gemacht wurden, ein Positiver erreichte und man wurde in die Hotelhölle abgeschoben. Dann saß man auf seinem Zimmerchen und hat okay. in der Isolationshaft, wie man so schön sagen kann, ähm, tatsächlich, äh, ja, eine, wie sagt man, ein Essen bekommen, das nicht gerade sehr toll war, morgens, mittags, abends ist dasselbe. Oh. Ob du Veganer warst oder nicht, war völlig egal. Du hast einfach dein Essen hingeklatscht bekommen, das war's. Die Leute haben sich dir aber auch nicht genähert oder so. So einfach hingestellt, und musst es rausholen. Ja, über die Ergebnisse seiner weiteren Befunde wurde es zum Unklaren gelassen. Ständig kamen sie an und haben dir Blut abgenommen oder sonst irgendwas gemacht. Nasenabstrich, Rachenabstrich, in ganz Körperkondomen. Ja, und die körperliche und seelische Verfassung der Leute dort war ziemlich am Ende. Wir haben Horrorbilder gesehen von dem Essen, das es gab, von weinenden Sportlerinnen und Sportlern, die am Ende waren. Und ja... Irgendwann kamen die teilweise raus, teilweise wurden sie zurückgeschickt. Es war Wahnsinn. Oh, ohne teilzunehmen oder teilnehmen zu können sozusagen? Ja, teilweise aber nur zum Glück. Also ich glaube, ja, das betraf ja. zwei Sportler. Okay. Naja, da bin ich mir so aber auch nicht sicher. Die, das Internet äh, ist leider so, dass es sich ein bisschen dort ähm, widerspricht. Mm -mm. Je nachdem, wen du fragst, sind tausend Leute gegangen oder eben mm. nur einer. Also ja, Einige wir uns aufs sind gegangen und äh, mhm. das habe ich am meisten gefunden und deswegen denke ich, das ist richtig. Wenn nicht, ja. äh, an dieser Stelle, wir sind keine Sportprofis, wir sind auch keine Sportredakteure, wir wissen es einfach nicht besser. Wir wollten nur kurz darauf ansprechen. Ganz genau. Ja, und dann gab es noch ein Hockeyspiel, das ein mit Masken stand. fand. Ja, als Hockeyspiel. Mit Masken? Ja, mit <lacht> Ach und warum, Gott. fragt ihr? Tja, scheinbar war das Spiel schon um eine weitere Stunde verzögert worden, also es mehr als eine Stunde verzögert, yeah. und die Corona-Tests in beiden Teams haben noch auf sich warten lassen. Dazu gab es scheinbar vorher von Eigentestungen positive Testungen, die aber danach widerlegt wurden. Ähm, ja, was da genau gelaufen ist, weiß man nicht. Jedenfalls haben aus Respekt voreinander, beide Mannschaften gesagt, sie tragen Maske und treten mit Maske an. Top-Sache, oh. war trotzdem sehr befremdlich. Schon, das wirkt, die Vorstellung wirkt sehr seltsam. Vor allem finde ich das ziemlich krass, äh, mit äh, Maske Hockey zu spielen. Es ist kalt, dein Atem gefriert, vielleicht sogar in der Maske, du kriegst kaum Luft durch das Ding. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war, aber es hat jeder Teilnehmer überlebt. Es gab keine schweren Lungenentzündungen, Lungenvergiftungen äh, äh, oder auch äh, Pilz in der Lunge. Das scheint alles gut ja. gewesen zu sein, also denen scheint es gut zu gehen. Also ich kann nur sagen, top, dass ihr das gemacht habt. Wirklich, Respekt. Ja. Dann, äh, dank starker Regenfälle, wurde die Wohnanlage der Finnen geflutet. Ach oh Gott. Ja, ist auch schön, dass die Finnen ihre Heimat viel Wasser haben, da konnten sie wenigstens schwimmen. <lacht> Wahnsinn. Was das mit Fairplay zu tun hat, dass sie dann noch trotz dieser Regenflut und nassen Klamotten antreten mussten, weiß ich nicht. Aber, naja, ich bin ja auch nicht da gewesen. Ja, und wir sind keine Sportreporter, ne? Zum Glück. Ja, und was ich sehr lustig fand, war, dass die große air die Big Air-Chance, wie sie genannt wird, oder Schanz oder wie auch immer, äh, vor Kühltürmen eines stillgelegten Kraftwerks aufgebaut worden war. Äh, ja, die Bilder waren äh, sehr lustig, die man dort im Internet und auch im Fernsehen gesehen hat. Ich kam mir vor, als wäre gerade eine Fallout-Landschaft mit einer Skispring-Schanze äh, gestellt worden. Okay, ich glaube, ich muss mir das dann wirklich auch mal anschauen, weil von Olympia habe ich echt nichts mitbekommen. Ja, das ist aber schlecht. Großartiges Bild, was ich da gerade im Kopf habe. Ja, also ich wäre dort... Also, also ich verstehe nicht, warum sich Leute darüber aufgeregt haben. Ich meine, es war ein so krasser Kontrast, dass man das einfach nur... Ja, Vielleicht zeige ich euch sogar ein Bild davon, wenn ich es finde. Dass ja, frei ist. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Vielleicht gibt es ein wenn ich ein freies finde, ja. Ja, ja weil Und die meisten sind leider bei irgendwelchen Radio- und Nachrichtensendern äh, ja, das stimmt, ja. äh, äh, lizenziert. Und daher wird das wahrscheinlich etwas schwieriger werden. Mhm, ja, beim Skispringen gab es dann tatsächlich äh, fünf Spielerinnen, äh, Springerinnen, die wegen nicht regelkonformer Anzüge disqualifiziert wurden. Aha. Zwei von denen waren tatsächlich welche aus diesem Isolationshorror, die während ihrer anderthalb Wochen, die sie da drin saßen, stark abgenommen hatten und ihre Anzüge dementsprechend zu groß waren. Aber man kann die auch nicht nachschneidern lassen. Ich meine, wie soll das gehen? Das stimmt. Das durfte ja nicht einmal jemand in dieses Gelände rauf. Also, ja, war ja alles abgesperrt. Ja, ähm, bei dreien ist unklar, warum das so war. Vielleicht wollten sie einfach sich einen Vorteil verschaffen, weil sie zu groß waren, Luftwiderstand und so. Weiß man nicht. Jedenfalls ähm, ja hätte man da auch teilweise eben wegen solcher Dinge ein Auge zudrücken können und dich gleich qualifizieren. Ja, schon. Aber ja. die Regeln sind eindeutig gewesen. Sie waren auf Seiten der Schiedsrichter und daher ist diese Qualifizierung rechtskräftig gewesen. Wahnsinn. Ja, dann hatten wir noch einen netten Dopingskandal. Oh, hätte mich hier gewundert, wenn es diesmal keinen gibt. Ja. Scheinbar war das Doping aber ein Herzmedikament und der Hersteller teilte vorher dem Komitee mit, dass es nicht die Körperleistung verbessert, sondern nur die Herztätigkeit äh, stärkt. Okay. So. Das hatte dem Komitee scheinbar vorgelegen, aber es wurde scheinbar doch mehr gefunden als nur dieses Herzmedikament. <lacht> Am Ende gab es dann Ausreden mit, äh, naja das wollen wir lieber lassen. Es gab dort sehr viele verschiedene Ausreden und Aussagen deswegen. Natürlich. Und was nun stimmt oder was nicht stimmt, wir wissen es nicht. Wir waren nicht beteiligt, wir waren nicht da. Wir haben es nur in bestimmt zehn verschiedenen Presseblättern im Internet gelesen und mhm. überall andere Aussagen gehabt. Deswegen dachte ich, das ist eine Erwähnung wert. Absolut. Wer da war, weiß wahrscheinlich, was passiert ist. <lacht> und wer nicht, der weiß es eben nicht. Es war jedenfalls eine sehr lustige Sache, also im Nachhinein natürlich. Mhm, ja. ja, ansonsten gab es noch Skandale über Skandale, über Skandale, über Skandale, wegen mhm. Schriftzügen auf Anzügen, die nicht gestattet waren, auf Snowboards, Skiern, Mützen, ja, die ein regelwichtiges Verhalten und Rückstufung zur Folge hatten. Mhm. Kann was ich nicht sehr Videos lustig finde, also es war nichts, was ich gesehen habe, irgendwie beleidigend oder sonst irgendwas, sondern einfach nur gegen die Landespolitik. Ja. Ähm, wobei es teilweise Firmennamen waren, wohlgemerkt, die da drauf standen. Also ja. Das reicht oft schon aus diesen Gefehlten. Ähm, was soll's, ist passiert und ja. Ja. Ja, und über alledem stand natürlich eine scharfe Corona-Politik. Oh Gott, ja. Mit der scheinbar nicht einmal das Personal zurechtkam. Wieso Ebenso nicht? wenig wie mit den fälscher beim Wohnen. Naja, weil die Regeln sich ständig geändert haben und die teilweise mhm. noch auf weitem Stand waren oder auf zu neuem Stand, ah, Stand oder einfach der. nur gemacht haben, was sie wollten, weil es ihnen am Ende zu viel wurde. Mhm, m, m. Also waren zum Beispiel auch Spaziergänge zu dritt plötzlich verboten Ach. oder gemeinsam Sitz in Unterkünften äh, verboten und äh, ähnliches. Ich uh, glaube sehr skurrile Meldungen und uh, was davon natürlich wahr ist, wissen wir nicht. Wir haben auch nur die Pressemeldung. Ja, genau, ja, das stimmt. Hm. Ja, ich bin mir diesmal nicht sicher, ob alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich die gleiche Chance hatten. Das Klingt einiges verfahren. War in meinen Augen etwas anders als fair. Ja. Aber gut, wie gesagt, ich war nicht dabei und uh, es wurde entschieden und uh, Wer bin ich, mich denn da einmischen zu wollen? Ich bin nicht mal mehr Sportler. Nein. Ja. Nein. Daher denke ich, fehlt mir jegliches Recht dazu. Ja, Isa, was hast du denn noch? <lacht> Husten. <lacht> habe ich gehört. Ja, den habe ich auch gehört. Gleich Und gleichzeitig noch ein Knaller im Hintergrund. <lacht> was habe ich? Bei mir war ein Knaller im Hintergrund gleichzeitig während des Hustens. Ja, yeah, voll die rhythmische Untermalung, sehr geil. Jawohl. Also, was habe ich denn noch anzubieten? Russland startet Krieg gegen die Ukraine und fährt damit eine ganz eigene Schiene. Ja, dass dieser Konflikt so aufflammen musste, konnte man sich irgendwie auf eine Art denken, weil das ist ja schon, ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass es da gewisse Reibungen gibt, aber das ist so. Heftig eskaliert, damit hat, denke ich, keiner gerechnet. Ja, aber ich sag mal so, es ist zumindest gut zu wissen, dass viele Staaten hinter der Ukraine stehen und helfen. Und ja, die Leistung der Landesbewohner ist einfach unglaublich. Also die halten Stand. Das ist echt wow. Und was mich sehr gefreut hat, ist... Ähm, dass die Leute, die geflohen sind, auch wirklich mit ihren Tieren geflohen sind und die mitgenommen haben, so gut es ging. Da war ich wirklich sehr, sehr froh und sehr, sehr glücklich, drüber, das zu sehen. Ja. ja. Ein Bürgermeister von einem kleinen in Österreich, bei dem tatsächlich ein paar Zelte aufgebaut wurden für Flüchtlinge, hat sogar ja. gesagt, dass äh, jeden Tag pro äh, Tier eine Dose Futter und ein Schälchen Wasser zur Verfügung gestellt wird. Extra. Super, super. Äh, ja, finde ich ein bisschen lächerlich, denn manchmal brauchen die Tiere mehr als ein Schälchen Wasser. Weil ja, ja das, das ist natürlich richtig, aber zumindest, dass es mal grundlegend die Versorgung auch für die Tiere gibt, ist schon sehr, sehr cool. Und ich denke auch, das meint er im übertragenen Sinne und nicht wörtlich. Ja. Es gibt einen Fingerhut Wasser pro Hund und einen <lacht> pro Katze, pro Kanichelhelm. Was? Was? Ja, <lacht> ja Na, also das, das, das, das hat das sehr viele. Bilder gegeben, die einfach, die mir ins Auge gefallen sind, wo einfach die Leute gesagt gese ja, gesehen wurden, wie sie eben mit ihren Tieren sich auf den Weg gemacht haben. Und ja, also wenige Tage nachdem das Ganze passiert ist, habe ich einen Bekannten getroffen, der mir auch von einer bekannten Familie erzählt hat, die in der Ukraine lebte, wo das Ganze dann wirklich losgestartet hat. Und ja, die hatten Gott sei Dank. Verwandte in Tschechien und konnten mit dem Taxi sozusagen noch rechtzeitig evakuieren, bevor es richtig abging. Da war ich, obwohl ich sie nicht kannte, schon sehr froh. <lacht> ja. Ja, ansonsten viele Menschen sind solidar und tun Hilfspakete schicken. Das war beispiellos. Ja, so sollten wir alle ticken. Also, das muss man auch wirklich unterstreichen. Die Hilfsbereitschaft ist Unglaublich, also jeder, jeder, der da mitgeholfen hat und selbst wenn er nur, weiß ich nicht, blöd gesprochen, eine Kartoffel runtergeschickt hat, Wahnsinn, einfach nur großartig, es wurden medizinische Güter geschickt, Lebensmittel, alles was man eben braucht, um in dieser Situation irgendwie durchzuhalten, also Hut ab, muss man echt sagen und auch die Bereitschaft flüchtigen Leuten eben Unterkunft zu bieten oder auch den Transport zu erleichtern. Also ich weiß das von der ÖBB, die haben ja ein eigenes Ticket gehabt, eben für flüchtige Leute aus der Ukraine, die dann einfach damit fahren konnten, umsonst. Und das war schon ziemlich cool. Ja, an der Stelle möchte ich aber auch die Medien hier in Wien mal kritisieren. Mhm. Ähm, am Bahnhof kamen Flüchtlinge an, kriegen von den Hilfsorganisationen Essen. Ja. In Schirchen, Schüsseln oder Ähnlichem was mhm. ja völlig in Ordnung ist und auch sinnvoll. Ja. Aber was tut die Presse? Geht ganz dicht ran, zoomt auch noch ran und filmt die direkt mit der Kamera in diese Schüssel rein. Ich meine, kann man die Leute mhm. nicht essen lassen. Ich habe das, das mehrfach im Hauptbahnhof gesehen und ich habe jedes mhm. Mal gedacht, da kommt gleich die Galle hoch. Das muss wirklich nicht sein. Ich meine, sein. wenn man ein paar Meter wegstehen würde und filmt, ja. ist das ja in Ordnung. Ja. Ja. Aber dass man wirklich ganz dicht dran zoomt und direkt vor der Person steht, das verstehe mhm. ich nicht. Nein, das ist auch absolut nicht in Ordnung. War übrigens immer der gleiche Sender und ich möchte nicht sagen, welcher Sender es war aus äh, ja, Gründen. Das was fand gut. ich sehr, sehr schade. Man sollte sich überlegen, ob man so etwas tun will oder nicht tun will. Ja. Muss echt nicht sein. Das stimmt. Das ist wahr. Gut, haben wir noch was? Diesbezüglich habe ich leider nichts mehr. Aber ich glaube... Und dann Bin ich wieder dran? Ja, warte kurz, ich trinke mal einen Schluck, dann kannst du weitermachen. Ah, Schnaps hoffe ich klingt das nach Schnaps? Immer. Schnaps in der Plastikflasche. <lacht> ja, klar. <lacht> das ist genauso toll wie bei dem Petra-Pack. Oh ja, wobei offen gestanden Schnaps in der Plastikflasche habe ich noch nirgendwo zu kaufen gefunden. Das ist gut zu wissen. Ja, <lacht> aber kommen wir zum nächsten Punkt. <lacht> mhm. Ja, Politiker kamen und gingen, darauf sollte man kein Loblied singen. Also ich habe tatsächlich noch kein Land in letzter Zeit gesehen oder auch schon früher gesehen, indem mhm. es einen so hohen Verschleiß an Ministern, Amtsinhabern äh, gab, wie in Österreich in den letzten Jahren seit Corona. Das stimmt. Das Jahr 2022 <lacht> war da leider keine Ausnahme. <lacht> ne. Ja, und ein Skandal und eine Korruptionsaffäre jagte die andere. Fehlentscheidung ohne Unterlass und ja, jeder schiebt es auf den anderen. Schuld, Schuld, Schuld. Aber ich nicht. Der, der, der, der, aber ich nicht. Die, die, die, aber ich nicht. Wie, ich bin der Chef, ja. Und die sind schuld. Ich wusste vor nichts. Dann kommen Beweise raus und siehe da, er wusste doch. Nein. Ja. Nein. Und da heißt es, ja, aber das war ja anders. Ja, ja. Ganz genau. Du also, siehst das völlig falsch. Ich weiß, ja, ja. <lacht> Wenn man... Ich weiß nicht. Es ist... Ja. <lacht> Alles nur Fälschung, alles illegal erbracht und alles Fake News, meine Damen und Herren. Fake News, alles. Ja, genau, Wand. alles Fake News. Ja. <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen. Nein, mehr kannst du dazu nicht sagen. Ja, dann, dann machen wir weiter, oder? Ja, die Zahlungsunfähigkeit ja. einiger Personen. Ja. Ja. Tatsächlich erhöhen sich natürlich die Preise momentan sehr und von einer Minute auf die andere ist ein Bürger zahlungsunfähig und kann nicht zahlen und das erste, das er bekommt, ist nicht eine Frage, hey, wann kannst du zahlen oder wie sieht's aus oder irgendwas, nein, die Andauerung von Zwangsmaßnahmen und Gefängnis und seien es nur 50 Cent. Aha. Ich habe sowas ja auch bekommen, weil ich mich bei meiner einen Überweisung als Finanzamt scheinbar vertippt hatte und schuldete den 5,75 Euro. Der 79, schon 5,79 Euro. Und ich bekomme keine Zahlungsaufforderung oder ähnliches, nein, ich bekomme eine Mahnung mit der Androhung von Zwangsmaßnahmen für drei Tage Gefängnis. Wie spannend. Wenn ich das nicht innerhalb der Frist überweise. Das Problem ist, dieses Schreiben kam an, als ich gerade im Urlaub war. Das war lustig. Oh. <lacht> ich wurde natürlich nicht inhaftiert, werde es auch nicht. Ich habe dann angerufen, nach, habe die Sachlage erklärt und sie waren sehr verständnisvoll am Telefon und haben gesagt, ja gut, wegen diesem kleinen Betrag ist das nicht so ein Problem, vor allem weil ich nie Steuerschulden hatte, sondern immer nur eine, ähm, nach äh, eine Rückzahlung bekommen hätte von denen, weil ich mhm. zu viel gezahlt hatte. Aber was soll's? Ich meine, <lacht> manchmal passiert es dann doch, dass man sich irgendwie verhaut. Irren ist menschlich und Menschen sind mehr alle. Ganz genau, das ist wohl so. Ja, und während Leute zahlungsunfähig werden, häufen sich tatsächlich die Skandale in der Politik. Und alles dreht sich ums Geld. Wirklich? Ja. Und das okay. wird erst einmal okay. so lange untersucht werden. Mhm. Äh, in der können wir einschlafen. Mhm. Das verstehst du nicht? Musst du auch nicht. nicht. Nö, nö, nö. Und ich bin ja zum Glück auch kein Politiker. Bist du noch kein Politiker, da haben Nein. wir ein großes Glück gehabt. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ja, ja wenn, wenn du mal Politiker wirst, dann könnte tatsächlich mal was weitergehen, huh? Ich weiß es nicht, aber ich werde in Österreich nie Politiker werden. Nein? Nein. Oje. Oh wenn, dann äh, gehe ich nach Deutschland zurück und mache das in Deutschland. Warum? Na, naja, weil ich dann Österreich einmarschiere und Österreich annektiere und dann habe ich beides. Und danach <lacht> reise ich gleich weiter in die Schweiz mit äh, zwei Bewaffneten. Direkt mhm. hinter der Grenze. Also wenn wir einen Schritt über die Grenze getan haben, legen wir die Waffen weg, hissen die weiße Flagge und ergeben uns bedingungslos. Schon sind wir alle unsere Schulden los und Teil Net, der Reits. Netter Gedanke. Ja. Äh, müsste man testen. Weiß nicht, Ein ob man so funktioniert. <lacht> also ja. <lacht> Ja, nein, ich glaube auch nicht, dass das passiert. Davor weil mal eher mein äh, Königreich hier auf meinem kleinen äh, Berg gründen, der 17 Zentimeter hoch ist. Das klingt schon eher machbar. Ja, wer es akzeptiert, akzeptiert es. Wer nicht, eben nicht, Tja, Aber das ich nenne mich da einfach König. So. <lacht> ja voll. Ja, aber Spaß beiseite, Isa. Was hatten wir noch für Grässlichkeiten? <lacht> von Politikern zu Affen. Das passt doch super. Oh ja, vor allem. Oh, ja. auch die Affenpocken sind gekommen. Wir waren daher sehr beklommen. Ja, wer kennt sie nicht? Wahrscheinlich viele. Also ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Voll witzig. Vom Aussehen her sind die so dicke rötliche Pusteln. Manchmal habe ich auf Fotos gesehen, dass die auch so einen Punkt in der Mitte haben und dass die auch irgendwie etwas verdunkeln oder ja, verkreuen können. Wirkt auf alle Fälle sehr schmerzhaft vom Aussehen her. Ähm, ich habe, wenn ich mich nicht irre, gelesen, dass es wohl eine Variante von den hier bekannten Pocken sein soll. Und ja, die Übertragung wow, funktioniert halt eben durch ja, nicht ganz baukonformes Handeln in horizontalen Stimmungen, Stellungen. Ne? Ja, genau. genau, Und das hat natürlich die Leute, wir haben hier immer noch Corona und so, ne? Das hat die Leute dann natürlich auch gleich wieder ein bisschen verängstigt. Und jetzt ist auch die Pockenimpfung wieder sehr gefragt, was ich so mitbekommen habe. Interessant. Ja, furchtbar, Aber man sagt ja auch, oder man vermutet, dass eben die hiesige Pockenimpfung durchaus auch dagegen schützen soll, also können soll. Ja. Ganz schlimm fand ich es, dass einige Affen äh, tatsächlich deswegen getötet wurden. Ja. Und ja. das einfach von unwissenden Leuten. Ja. ja. Das ist einfach nur grausam. Und sehr schade. Ja. Denn im Grunde genommen sind wir mit den Affen genauso verwandt wie mit der Banane. Mhm. Durchaus. Krumm sind wir alle, ne? <lacht> ja. Wir wollen ja auch nur alle zum Licht. Äh, ja. Äh, ja. Um zu wachsen. <lacht> ja. Wachsen und gedeihen im Licht. Ganz genau. So, was haben wir denn noch? Ach ja, ein wundervolles Thema wieder einmal, das ist uns alle sehr äh, egal. Einhörner? Nein, leider nicht. Katzen? Umweltkatastrophen. Ah, oh, okay. Das ist hart. Ja, Umweltkatastrophen kamen und gingen, da sollten wir uns echt besinnen. Und zwar gab es weltweit, achso, es ist übrigens im Juni, Juli passiert, diesen Jahres. Da gab es Weltweit, Weltweit, Weltweit, <lacht> Weltweit, <lacht> Weltweit, <lacht> Weltweit, ja. super, wenn du es nicht mehr hinkriegst, dann lässt es bleiben. Genau. Weltweit, Waldbrände und äh, Überflutung und Regenfälle in Mengen, so schlimm wie seit mhm. über 50 Jahren nicht mehr. Das glaube ich gerne. Wahnsinn. Ja. Ähm. Es hat auch in Ortschaften und Städten gebrannt, wo es bisher nie solche Feuer gab und sie sind kaum unter Kontrolle zu bringen gewesen. Mhm. Die sind übrigens nicht einfach so entstanden, sondern natürlich die ein Zusammenspiel von Trockenheit und das Versagen von Menschen. Klar. Im meisten Fällen zumindest. Es gab auch einige wenige Waldbremse, die durch Blitzschlag verursacht wurden, ja. Aber nicht viele. Die meisten waren wieder einmal das Problem von rumliegendem Glas, Leuten, die unbedingt im Wald grillen mussten, Leute, die zu Hause ihren Hütten gegrillt haben und das haben dann den Funkenflug fliegen lassen yes. und das ging im Wald nieder und so weiter und so fort. Mm. Und teilweise war es sogar vorsätzliche Brandstiftung, vor allem in Regenwäldern, okay. was auch so eine Sache ist. Ja, da war was, ich erinnere. Ja. Die mm. Leute dort wollten mehr Land haben für ihre Viehherden, also die Bauern, weil sie es ja brauchen wegen ihrem Geld, das Geld wird ja mm. immer weniger, auch bei denen. Ja. Und der, der Regenwald im Weg ist, haben sie ihn einfach niedergebrannt. Leider geriet das teilweise ziemlich außer Kontrolle und ja. Mhm. Es gab dann doch etwas größere Brände als beabsichtigt. Naja. Vielleicht ja. könnte man sowas auch einfach anders lösen. Bestimmt. Man müsste sich halt endlich mal überlegen, wie. Ja, wie es für alle einen Zwischenweg oder eine Zwischenlösung gibt. Genau. Da wir aber nicht alle Umstände und alle Fakten kennen, können wir uns dazu leider nicht äußern. Wir würden es gerne tun. Ja. Wirklich. Wir würden gerne Ideen beisteuern, aber da wir nicht alles kennen und wissen, sondern nur, was unsere Medien verraten haben und das Internet und das ja bei weitem nicht alles. Das meiste sind auch nur Spekulationen, Anklagen, ja. Vorwürfe. Kann ich dazu nur sagen, es tut mir leid, wir können nicht, wir würden. Aber auf uns hören würde wahrscheinlich sowieso niemand von daher. Hm. Ja, Vielleicht, wenn wir mal unsere 20 Millionen Zuhörer haben. Also Leute, abonniert uns, hört uns, gebt uns Likes, setzt uns nach oben. Genau, dann laden wir uns Experten ein und dann schauen wir, dass wir was auf die Beine kriegen. Genau, die wir dann wahrscheinlich mit äh, 2.000 bis 3.000 Euro pro Minute bezahlen müssen, weil sie ja Experten drinstehen haben, wie gewisse Doktor Denz, die medizinische Entscheidungen für Rückenschmerzen treffen. <lacht> Merkwürdige Sache, aber tatsächlich gibt es das in Österreich. Yes. Ja. Ganz genau. <lacht> Entschuldige. Ja, eine Inflation von 11 Prozent, wer konnte das nur wissen? Hat man uns da vielleicht nicht ein klein wenig beschissen? Im Oktober 2022, also diesen Jahres, war die Inflation in Österreich zwischen 11 und 12 Prozent hoch. Wow. So hoch war sie 1952 nicht mehr. Ihr erinnert euch, Zweiter Weltkrieg, Ende, ja. dann Aufbau und so weiter. Inflation so, schwankte sehr und ging 1952 tatsächlich hoch. Mhm. Im Jahre 1951 war sie bei 17 Prozent und im Jahre 1952 bei 27,8 Prozent. So. Im Vergleich dazu hier. lag sie tatsächlich. Im Jahr 2021 bei 2,8 Prozent im Jahr 2022, also dieses Jahr zwischen 11 und 12 Prozent. Das ist ein Hammer. Oh ja. Ja, wie konnte es nur zu dieser Inflation kommen? Tja. Zum einen durch den widerrechtlichen Angriff Russlands auf die Ukraine, zumindest behauptet ihr, dass er widerrechtlich ist. Ich bin kein Experte <lacht> und kann es wahrscheinlich sagen. Ich finde yep. nur generell scheiße. Ja. Yep. Da schließe ich mich daher an. hätte ich gern, dass dieser plötzlich aufhört, um, mit man sich vielleicht wirklich mal hinsetzt und miteinander redet und nicht hier, aber ja, ich meine, werte Größten, wir wissen, wie es läuft. <lacht> ja, dadurch gab es Sanktionen gegen Russland und das russische Öl. Aber natürlich hatten wir auch noch Corona und äh, die dadurch... Erhöhten Kosten für ähm, Medikamente, Krankenhausaufenthalte, Impfboxen, Impfwerbung und Impfzentren und die Impfstoffe natürlich selber waren natürlich auch extrem hoch, die eine Staatsverschuldung zur Folge hatten. Ja, dann die Hilfspakete, die natürlich in die Ukraine geschickt wurden. Dann gab es noch die Hilfspakete okay. für die netten äh, Leute, die wegen Corona. Dabei waren alles zu verlieren und bis heute haben die Soforthilfen noch nicht alle Personen erreicht. Oder ja. alle Firmen erreicht, die Sie erreichen sollten. Dafür haben aber große Firmen ihre Sachen ziemlich schnell bekommen. Mhm. Tja, und dann gab es noch so viel mehr andere Dinge, die dazu beitrugen, dass unsere Inflation steigt. Das ist wahr. Das Lustige ist, man hätte es ja auch lernen können aus der ersten... Welle und hätte äh, Vorkehrungen treffen können. Leider wurde das, wie man mittlerweile auch zugegeben hat, einfach verschlafen. Mhm. Und scheinbar verschläft man noch immer. Ja, das mit dem dafür, Wachen. Ja. Dafür wird geredet, geredet und geredet und ein und Zuckerl nach dem anderen in Form von kleinen Hilfspaketen verteilt, äh, die an die Haushalte gehen. Um die Bevölkerung bei Laune zu halten. Klimazuschuss, Energiepaket und wie sie noch so heißen. Das sind dann immer so 200 bis 500 Euro. Genau. Ja, und damit halten sie die Leute bei der Stange. Ich finde zwar diese Pakete schön, dass wir das Geld kriegen und nicht hm. ganz auf uns allein gestellt sind, aber Leute, ähm, die Deckelung der Energiepreise hat immer noch nicht stattgefunden, obwohl der schon ewig verspricht. Seit drei Monaten mindestens. Es gibt Dinge, die zwar kein Betrug sind, aber da nahe dran kommen mit Energieverträgen, wo dann wirklich so klein geschrieben wird, dass es aussieht, als wären das Druckerkleckse auf dem Papier. Und ähnliches. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ähm man könnte ja beginnen, die Infrastrukturen richtig auszubauen. Klar, kostet Geld. Dahingehend könnte man natürlich auch die Wohnhäuser der Gemeindewohnung hauptsächlich erst einmal ordentlich sanieren und eine richtige Wärmedämmung anbringen. Genau. Das wäre mal was, dann heizt man nicht für die Öffentlichkeit. Mhm. Würde auch der Umwelt gut tun, wohlgemerkt an dieser Stelle. Aber das kostet ja auch alles viel zu viel. Man könnte aber ja mal anfangen. Bei zum ja. Beispiel den Häusern, die es am, denen es am schlechtesten geht, von der Dämmung und Isolierung und überhaupt. Aber da muss man jemanden schicken, der das prüft. Der kostet ja auch wieder Geld. Richtig. Ja, das aber es ja hilft schlimm. nicht nur dabei, Öl zu sparen und den Ölverbrauch zu senken und auch äh, den Klimaplatz äh, zu äh, den Klimaschutz zu äh, erhöhen. Nein, mhm. es würde auch direkt der Bevölkerung helfen und Arbeitsplätze schaffen. Das ist auch wieder richtig, aber wer will das schon, ne? Also, Klar ist das nicht so einfach. Klar kostet mhm. das. Klar mhm. muss das geplant werden. Und ich bin ja kein Experte. Aber vielleicht, nur wirklich, nur vielleicht. Vielleicht helfen dort echt weniger Skandale und mehr wirkliches Handeln. Ja. Also ja, ich ja, weiß nicht. Also für mich ist das eigentlich klar, was getan werden müsste. Zumindest die kleinsten Sachen erst einmal. Aber ja, es äh, ist halt alles ein riesiger bürokratischer Akt und dann muss das geprüft werden. Da muss der nächster Prüfer kommen, der nächster Prüfer, dann müssen Angebote eingeholt werden okay. und schon sind die nächsten 30 Jahre vergangen und wir leben alle nicht mehr. Ja, so in etwa, ne wenn man schaut, wie die Geschwindigkeiten ja bei solchen Verfahren sind. Ja, und dann äh, war es das eigentlich mit diesem netten, aufreibenden Punkt, der mich schon ziemlich fertig macht. Ja, wie ich heute einkaufen war, habe ich auch nicht schlecht geschaut, mal wieder. Ja. Ja. Also, also das Höchste, was ich hatte, war eine Milch für 6,70 Euro, ein Liter frische Milch aus der Region. What und wenn the... man dann fragt, warum ist denn das so teuer, kommt die Antwort, naja, also die, die Energiepreise. Ja gut, äh, aus der Region. Was? Wahnsinn. Ja, ähm, egal. Also, äh, ja, ja. also da steht ein Angebot. Klar ist das ein Angebot. Ein teures -Angebot. Also ja, Angebot. Ja. Naja, egal. Lassen wir das. Das ist, ja, die Milch muss gut gewesen sein. Und wir können uns nur um Kopf und Kragen regen, solange da kein Goldstaub drin ist. Das stimmt. Genau. Ja, Lisa, hast du noch was? Ich habe da tatsächlich noch was. Etwas, das ja, mich am Rande betrifft, aber das trotzdem eigentlich total spannend ist. Das 9-Euro-Ticket war dann auch gekommen. Alle Bahnen überfüllt, da waren wir echt beklommen. Vom 1. Juni bis 31.8. gab es in Deutschland, also das 9-Euro-Ticket, das hat bundesweit gegolten. Und das konnte man, wenn ich das richtig herausgefunden habe, tatsächlich für sämtliche S-Bahnen, U-Bahnen, Linienbusse, Straßenbahnen, sogar für Fähren und Regionalzüge in zweiter Klasse verwenden. Und ja, wenn ich das richtig verstanden habe, konnte man mit diesen 9 Euro tatsächlich ja, eine Strecke fahren, oder? Ja, genau. Okay. Und ganz egal wie weit diese Strecke war. Genau. Also wenn ich jetzt von ganz oben nach ganz unten fahre, kann ich, könnte, hätte ich da 9 Euro zahlen müssen mit dem Ticket, ne? Genau. Ja, das ist schon verdammt cool. Ähm, nicht gegolten hat das natürlich in ECs, ICs, ICs und Flixtrains. Das ist eh klar, weil die haben immer ihre Spezialtarife, zumindest haben sie sie gerne mal. Übrigens auch in äh, ausländischen Bahnen galt das nur bedingt. Ah ja, na gut, das, das macht auch Sinn ein bisschen, gell? Wie zum Beispiel TGWs, nur bedingt, oh, okay. wenn die das gerade drin hatten, dass es gilt Mhm. Und äh, in den anderen Zügen wie EC, IC, ICE und Flixtrains und so weiter galt es nur, wenn Schienenersatzverkehr herrschte mhm. oder wegen Verspätungen umgeleitet werden musste. Ja, klar, das ist dann auch wieder eine ganz andere Situation. Aber jetzt, wenn du sagst, du buchst deine Fahrt mit dem ICE, dann hat es halt einfach nicht gegolten. Ne? Ja. Mhm. Genau. Ja, also das ist, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, die Idee. Und kommen konnte man das Ticket halt über die über die Bahn. Homepage, die App oder auch über den Fahrscheinautomaten. Und was mich nicht gewundert hat, dass es wohl über 51 Millionen Leute benutzt haben und in diesem Zeitraum wirklich auf Reisen gegangen sind. Weil das ist ja schon, die Kosten für den Zug oder für den Bus, das wird oft unterschätzt, wenn man sagt, man möchte wohin fahren. Und ich sage mal so, Deutschland ist ja doch ein bisschen größer als Österreich. Ne? Da sind die Fahrten wahrscheinlich weiter und viel teurer. Kann ich nicht einschätzen. Ich muss gestehen, das letzte Mal, dass ich dort war, ist schon Verdammt lange her. Ähm, tatsächlich waren sie früher günstiger. Mittlerweile hat es es halbwegs mhm. angeglichen. Ah ja, okay. Deswegen habe ich früher immer, wenn ich nach Deutschland gefahren bin, über die Deutsche Bahn gebucht. Mhm. Weil ich dort rund 30 Euro gespart hatte. Wow. lag aber hauptsächlich daran, dass in Österreich die Rückfahrt meistens teurer ist, als die Hinfahrt. Interessant. Ja, das fand ich damals auch. Ich mhm. habe es ein paar Mal gemacht und äh, bin dann irgendwann drauf gekommen. Nach ja. zwei Jahren bin ich drauf gekommen, ja. In diesen zwei Jahren mhm, bin m -m. ich viermal gefahren. <lacht> Spannend. Ja, ja, ja, ja. Genau, mehr so habe ich, halt hab ich da leider leider jetzt nicht dazu. Ich habe zwischendurch mal so, ähm, so Schlagzeilen aufgefangen, irgendwie so, dass es da wohl irgendw irgendwelche Diskussionen gab mit ähm, Sozialleistungsbeziehern wegen dem Ticket, ob das jetzt übernommen wird oder nicht. Ähm, das weiß ich auch nicht. Ich bin, mir da nicht ich bin mir da nicht so sicher. Deshalb, ja, ich habe das eben irgendwie aufgeschnappt, dass es da Diskussionen gab. Aber was genau da jetzt rund war, oder kann ich nicht sagen. Also ich weiß nur, dass es darum ging, wenn Leute Vorstellungsgespräche hatten und die g 2 bekommen haben, dass sich das Arbeitsamt anfangs geweigert hat, das 9-Euro-Ticket zu erstatten. Oder Tickets zu erstatten, echt? die nicht das 9-Euro-Ticket waren. Das habe ich mitbekommen gehabt. Wenn mhm. sie nicht das 9-Euro-Ticket gebucht haben, sondern anderes, dann äh, hat sich das Arbeitsamt geweigert, denen das Geld zu erstatten. Beziehungsweise die... Arche. Ah, okay. Ja, vielleicht war das eh auch das, was ich, was ich da irgendwie aufgeschnappt habe. Ja, nur haben die Leute nicht kapiert, dass manchmal Leute schon vorher einige Zeit vorher gebucht hatten. Ja. Und äh, ja, dass äh, das dementsprechend natürlich nicht mehr rückbuchbar war. Ja. Wenn du im übernächsten Monat ein Vorstellungsgespräch hast, dort und dort in der Stadt, dann buchst du natürlich rechtzeitig. Zumindest habe ich das immer so gemacht früher. Na klar, da kannst du dir auch einiges an Geld sparen und wenn du jetzt eh wenig hast, musst du das ja auch so machen. ne? Ja, und dass es dort keine Übernahme gab oder es nicht übernommen wurde, wenn du es hattest anfangs, weil sie nicht wussten, dass es gibt, oder ja. sie wussten es vielleicht schon, aber wussten nicht, wie sie es handhaben sollen. Mhm. War halt schon etwas bedenklich. Aber gut, das sind halt ja. die Behörden, die malen langsam. Am Ende hat sich das dann für die meisten Leute zum Guten gewendet. Das Und ist das schön. Ist tatsächlich recht fix. <lacht> In innerhalb ich... von nur zwei Monaten. Wow. <lacht> ja. Ja, Torben, hast du noch was, was Spannendes auf, auf deinem Zettelchen? Ja. Wirklich? Ja, ja, ja. Oh, uh, willst du es uns erzählen? Ja. Uh. Und dann ist auch noch die Queen verschieden. 70 Jahre auf dem Thron hat sie Geschichte geschrieben. Nein. Doch. Und zwar am 8. September 2022, ist sie im Alter von 96 Jahren von uns gegangen. Und ja, für mich war das wirklich äh, ein übler Schlag. Denn ich hatte bisher gedacht, die Frau überlebt uns alle. Ja, den Gedanken teile ich mit dir. Ich dachte sogar, die Frau muss ein Vampir sein. Aber oder jetzt, ein Echsenmensch. Ja, und jetzt oder ja, genau. Ja. Ein Echsenmensch. Oder aber hm? ähnliches. Das Problem ist nur, seitdem sie nicht mehr ist, weiß ich, es gibt keine Vampire. Ja. Und dementsprechend kann es auch wieder den Weihnachtsmann noch den Osterhasen geben. Hm. Und da bin ich schon sehr erschüttert. Das tut weh, ja. Ja. Also ihr merkt, wie schütter ich gerade bin. Ich bin wirklich am Ende. Und ja. Ähm, ja. ja. Ich kann nur sagen, dass es offiziell Altersschwäche war. Mhm. Ja, ihre Beisetzung erfolgte am 19. September mit allen und noch viel mehr Ehren. Also sie hat mehr Ehren bekommen als jede Staats überhaupt vor ihr. Mhm. Zumindest was bekannt ist. Ja, und bei den britischen Königlichen ist es Tradition dass der Sarg innen mit einer Schicht aus Blei ausgekleidet wird. Aus Blei? Ja, ja damit der Leichnam noch mehr vor den Einflüssen von außen geschützt ist, mhm. damit die Würmermaden und Ähnliches nicht so leicht haben und damit die Gebeine länger erhalten bleiben. Ja, ich kann nur sagen, die armen Träger. Ja, das war sicher ein ziemlicher Akt, ja. Zum Glück haben sie nach dem Versenken des Sarges ihre Handschuhe gleich ins Grab werfen dürfen, um sprichwörtlich den Ton, äh, Tod abzustreifen. Das ist in oh. einigen Version, äh, Versionen, äh, Regionen des Vereinigten Königsreichs tatsächlich so Tradition und Brauch. Mhm. Und das wird auch bei königlichen Beerdigungen immer so gemacht. Finde ich eine nette Geste und ja. einen sehr symbolischen Akt. Ja, was die Kosten für dieses Begräbnis waren und die danach. Äh, anhaltende Krönungsfeierlichkeiten. Darüber hey. möchte ich nicht reden, denn als ich diese Summe gesehen habe, ist mir die Kinnlade runtergefallen und ich dachte, ich muss mich auf den Klo übergeben. Aber komm, hey, wenn du es weißt, sag's mir. Ähm, ich habe diese Summe zum Glück schnell wieder vergessen. Ich glaube, ah. es waren 51 Milliarden. Wow. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist. Ja, könnte könnt ich mir gut vorstellen. Könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Doktor. Doch, doch. Wow. Sprachlos. So. Ich schaue mal hin. Ach. Ja, äh, mehrere Milliarden Pfund gekostet, steht hier gerade. Aha. Also, König von ähm, König Charles III. und die Beerdigung haben mehrere Milliarden Pfund gekostet. Ein Wahnsinn. Ah, hier. Äh, wird auf. Das Begriff der Queen wird auf 7,8 Milliarden Pfund geschätzt, nicht 51, 7,8. Oh. Die ähm, Königsfeierlichkeiten danach wurden auf mehr geschätzt. Ja? Die Summe steht hier leider nicht, die ist abgeschnitten. Schade. Also das, zusammen könnte ja. es tatsächlich 51, mm, weil mm, die ganzen Staatsgäste die geladen wurden, wurden ja auch noch in Hotels und so weiter gebracht. Ja, ja, ja natürlich. Das ja. Äh, kostet alles Geld. Die mm. Luxusbewirtung. Ja. Ah, also. hier. Zuletzt waren es 68... Nee, 86 Millionen Euro, glaube ich, steht hier. Okay. Ja, also nicht... Das ist auch ja, verdammt, 80 viel Geld. Millionen, 86 Millionen Euro. Mhm, ich finde, das m -m -m kann ich jetzt gar nicht sagen. Das, ja. Aber da widersprechen sich ja auch die Artikel ja. etwas. Na ja, ich glaube, sicher. die genauen Kosten sind nicht bekannt. Ja. Man wird halt so überschlagsmäßig gerechnet haben, wenn man sich denken konnte. Ne? Und das wird man halt dann herangezogen haben für die ja, Beurteilung der Kosten, so journalistisch jetzt. Aber das ist ja interessant ja oder <lacht> hat man ja auch viel äh, mitbekommen eben wenn du es wenn du es gesehen hast ähm, ja das sind tatsächlich ähm oh wei. Oh wei. da steht eine lange zahl ja <lacht> Ja, ich meine. Es ist eine lange Zahl. Ähm, ja, da die Oha. leider ohne Punktenkomma da steht und mit mehreren Kommastellen hinten dran, müsst ihr es tatsächlich ausrechnen. Oh, Lass es ist okay. <lacht> also mit Pünktchen setzen, aber <lacht> ja. Es ist irgendwie eine neunstellige Zahl, glaube ich, gewesen. Oh, alles klar. <lacht> und danach halt die Kommastelle, ja. die sechs. Ähm, mhm. Warum haben wir immer sechs Kommastellen? Das sind, ich glaube, dieses Programm ist irgendwie. Was weiß ich. Okay. Ja, jedenfalls gut war ihre letzte offizielle Amtshandlung. Mhm. Diese war nämlich am 6. September. Wir sich uns sie ist zwei Tage später gestorben. Mhm. Dort hat sie noch äh, die gute äh, Liz Truss äh, zur neuen Premierministerin Großbritanniens ernannt. Ach ja. Ja, äh, ich kann nur sagen, äh, Tritt in den Hintern für den netten Herrn äh, Boris Johnson, ne? Gewaltig. Und das als letzte Amtshandlung, letzte offizielle, also gut ab. <lacht> Mir kommt es vor, als hätte sie gesagt, hey, das will ich noch machen, dem will ich noch meinen Arsch treten, das will ich noch durchziehen <lacht> und danach könnt ihr mich mal alle. Ganz genau, ein, letzter, Zustand, gewesen. Ja, ein letzter Kick und dann wird euch. <lacht> Hab ich gerne. <Ja>. <lacht> Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass die Queen, auch wenn sie nicht unsere war, sehr viel getan hat. Sie war immer irgendwie dabei und sie war wirklich eine Person, die die Geschichte Europas über 80 Jahre lang mitgelenkt hat und davon 70 Jahre lang auf dem Thron. Ja. Und das ist eine echt enorme Zeit. Mhm. Gut, sie hat ja nicht direkt eingegriffen, aber sie war immer dabei, hat alles mitbekommen, hat alles oder fast alles gelesen. Mhm. Und das ist, also was die Frau an Wissen gehabt haben muss über die Politik und ähnliches, ja. ist echt enorm. Also da kann ich nur sagen, Hut ab und ja, in Ruhe in Frieden. Ja. Und es war ja auch schön anzusehen, wie sich ihr Volk verabschiedet hat, gell? Das war ja auch teilweise sehr herzzerreißend. Ja, die waren teilweise wirklich am Boden zerstört. Ja. Das ist, ja. Obwohl man es bei dem Alter schon hätte erwarten können. Ja, irgendwie ist es, ist, ja, die Engländer sind halt ihrer Queen verbunden. Ne? Das, das ist halt was ganz anderes. Man hat schon oft gehört, Monarchen sind gestorben, aber man hat nie solche Bilder bekommen wie von englischen Monarchen oder Großbritanniens Monarchen. Das ist, das ist wahr, ja. ganz was Besonderes. Ja. Die werden auch noch geschätzt. Zahlen. Und einer der Steuerzahler meinte, er zahlt gerne Steuern an das Königshaus. <lacht> da wissen sie wenigstens was Sie ja. haben. <lacht> <lacht> Tja. <Das ist lacht> Ob der jetzt mit den Krönungs- und Beisetzungskosten noch zufrieden ist, weiß ich nicht, aber äh, wird das jetzt. Er ist wahrscheinlich stolz drauf, dass er das mitfinanzieren konnte. Ja. ja. Ich habe ein Milliardelstel. Nein, nicht einmal wahrscheinlich. Ich habe... Äh, <lacht> vielleicht habe ich einen Spahn vom Sack finanziert. Ja, das kann sein. Ja. Ja. Da denkt er sich wahrscheinlich, Juhu. Ich hab ja, genau, der voll. Also. Tja, und Tja. dann hatten wir natürlich noch ein schönes Ereignis. Ja. Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Oh. Sie war aber leider nicht für alle wunderbar. Nee. Sie fand statt vom 20.11.2020 bis 18.12. Mhm. Also ist. Vom heutigen Tag angesehen, erst ein paar Tage her, das Ende. Das stimmt. Denn heute haben wir den 30.12. Also zwölf Tage ist es her. Huh? Ja, das stimmt. Ja, Argentinien hat tatsächlich den ersten Platz gemacht. Wie ich Ach. finde absolut zurecht. die haben super gespielt. Ja, ich habe das Match auch gesehen, durch <lacht> Zufall. So tatsächlich habe ich es nicht gesehen, ich habe okay. es mir danach angeschaut. Ah, ich war zu dem Zeitpunkt in einem Pub und habe das live miterlebt mit ah, den ganzen ich, Fans. Großartig. Ich war jetzt zu dem Zeitpunkt tatsächlich da und habe äh, Videos für euch geschnitten. Danke, Torben. Und gemacht. Ähm, ja, und habe gar nicht mitbekommen, dass das Endspiel <lacht> läuft. Zu meiner Schande. Das hat man mir erst mittendrin gesagt, aber da habe ich keine Lust mehr gehabt einzuschalten. Ach, verstehe ich. Tja, das erste Mal in der Geschichte der FIFA gab es drei Schiedsrichterinnen und drei Assistentinnen, also sechs Damen, äh, die an dieser FIFA ähm, beteiligt waren. Und deswegen haben einige Leute, das ja auch spaßeshalber, die Fußball-Frauen-WM genannt. Ah ja, <lacht> das ist recht witzig, ja. Das ist bisher in der Geschichte der FIFA ein einmaliges Ereignis. Denkst du, es wird nochmal so bleiben, so kommen oder war das, glaubst du, nur ein Experiment? Ich denke, das wird nochmal passieren und mhm. ich denke auch, die FIFA wollte damit ein bisschen Katar provo provozieren. Obwohl Katar ja schon recht aufgeschlossen ist gegenüber Frauen. Immerhin ja. müssen Frauen ja in Katar nicht mehr äh, um Erlaubnis fragen, äh, wenn sie einen Führerschein machen wollen oder äh, Geld anlegen wollen oder ähnliches. Also da ist Katar schon recht äh, fortschrittlich mittlerweile. Ja, ja. Das finde ich auch ziemlich cool. Ja, Es tut sich scheinbar was bei denen, ja? Ja. Zweite genau. wurden übrigens die Franzosen. Ja, genau. Auch verdient. Ich hätte mir nicht gedacht, dass die so weit kommen. Ja, und die Dritten waren Kroatien, die sich gegen Marokko durchgesetzt haben. War es wirklich? Jawohl. Und also Deutschland ging schon am äh, 1.12. vom Platz. <lacht> Entschuldigung. Geil gegen wen? Ähm, weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich nachschauen. Das habe ich nicht ja. aufgeschrieben, weil es okay. ja, egal war. Sind vom Platz gegangen am 1.12., das wusste ich jetzt noch. Und, äh, das, das, ist, das ist schon super, immerhin seid ihr vom Platz gegangen. Wir durften gar nicht drauf. Ich würde sagen, Österreich durfte <lacht> gar nicht auf den Platz drauf. Eben. Ja. Tja. Von dem ähm, her, ja. ja. Ja, trotzdem war diese WM wohlgemerkt nicht zum ersten Mal sehr politisch. Mhm. Dazu gab es fast täglich Schlafzahlen über Korruption, Schwulen- und Rassenhass, Bestechung. Genau. Ja. Sonstige Menschenrechtsverletzungen. Ja, es kann ja auch gar nicht anders sein. Dazu kamen ja wieder Menschenrechtsverletzungen und natürlich Frauenunterdrückung. Mhm. Wobei, wie gesagt, Katar ist da schon recht fortschrittlich, was das angeht und äh, entwickeln sich scheinbar auch derzeit weiter. Ja, Wenn auch sehr langsam. ja. Es gibt da viel schlimmere Gegenden. Das ist wahr. Das muss man so sagen, das stimmt, ja. Ja, aber ich muss sagen, die Skandale und so weiter haben das Ganze sehr überschattet. Es wäre ja auch wirklich unmöglich, wenn es bei einem Sportereignis um Sport ginge und der Sport wieder mal im Vordergrund steht. Und nicht das Gehabe und die Engstirnigkeit und äh, diese Dinge, diese sozial inkompetenten Kleingeistern äh, deinen Kopf geht. Hm. Sehr schade. Ja, Aber ich muss stimmt. sagen, die meisten Spiele waren trotzdem großartig. Und Hut ab an die äh, Schauspieler, wollte ich schon sagen, <lacht> <An> die Fußballspieler. <lacht> die haben dieses Mal auf das meiste Schauspiel beim Schwalbenfabrizieren verzichtet. Okay. Und im Großen und Ganzen kam mir das ganze Gespiel da recht fair vor. Ja, wie gesagt, ich habe eben nur den größten Teil, größten Teil vom letzten Spiel mitbekommen. Das wirkte schon, ja, wirkte gut. Wobei ich sagen muss, die Fans fand ich viel, viel, viel, viel interessanter. Weil ich habe das ja noch nie so erlebt, so Fußball in einem Pub. Das war geniale Stimmung, muss man sagen. Also wow, die Leute sind super wenn, mitgegangen. Wenn mal England spielt im Pub, musst du da sein, dann geht es sie ab. <lacht> Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ich hatte ja einige Jahre in Pub gearbeitet und äh, daher äh, weiß wie das da abgeht. Geil. Wir hatten dort immer dann tatsächlich unsere alten Gläser rausgeholt, die eigentlich keiner mehr haben wollte, weil die schon so gründig waren und so, so <lacht> ausgeblichen und stumpf. Ja. Aber da hat es keinen interessiert und danach sind die meisten so im Eimer gewesen, weil sie auf den Boden gingen. Und äh, <lacht> ja, daher kann ich nur sagen, wir waren froh, dass wir diese alten Dinger noch hatten. Ja, in so einem Fall glaube ich das. Mhm. Nur dafür noch aufgehoben am Ende. Ja. <lacht> ja, war jedenfalls auf jeden Fall ein sehr schönes Ereignis und äh, ich denke, das ist auch ein würdiger Abschluss für, dieses, für diese Übersicht der Dinge, die passiert sind. Ansonsten wissen wir natürlich, dass es noch viel, viel, viel, viel, viel, viel viel mehr Ereignisse gab. Ja. Es sind einige Größen der Weltgeschichte von uns gegangen. Oh ja. Wenn ich jetzt anfangen würde, alles zu erwähnen, dann wären wir noch die nächsten zwei, drei Stunden beschäftigt. Das stimmt. Ich habe einiges noch rausgeschrieben gehabt, da habe ich dann dagegen entschieden, dass wir das hier aufnehmen. Sondern wirklich nur die größten und wichtigsten Dinge halt kurz ansprechen. Ganz genau. Ja, und natürlich gab es dort auch noch Nobelpreise, die vergeben wurden. An dieser Stelle Gratulation. Mhm. Wohlverdient. Ich hoffe, ich hoffe, die sind wirklich wohlverdient und es wird ja. was draus gemacht. Das ist immer die Frage, gell? Ob, ja. ob das wirklich dann auch weiterverfolgt wird. Ich hoffe es. Ja. Tja, dann äh, würde ich auf jeden Fall sagen, da das heute Abend hoffentlich noch online geht, weil ja. sie es geschnitten bekommen in dieser Zeit und ich noch Bilder finde, die reinpassen und die ich nehmen darf. Mhm. Ähm, ja, würde ich sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Genau, kommt gut ins neue Jahr. 2023 aufsteigen, nicht 24, 25, 26 oder später. 23 ist der Endbahnhof. Ganz genau. Nächster Halt, Next Stop. <lacht> Trinkt nicht so viel. Natürlich dürft ihr schon trinken, aber nicht so viel, dass ihr am Ende nicht mehr wisst, was ihr tut. Genau. Kommt von euren fernen Partys, eurer Familie und ähnlichem gut nach Hause. Lasst euch nicht von euren Leuten nerven. Genau. Und Lasst euch's gut gehen, schaut auf euch und auf eure Lieben und genießt die Feuerwerke, wenn ihr das mögt. Ja, in diesem Sinne, unser nettes Schlussplädoyer. Lasst uns doch einen Daumen hoch bei Facebook und Instagram, Instagram da. Ähm, ihr könnt uns auch gerne ein paar Sterne bei Spotify, Apple und Co. geben, da sind wir auch zu hören. Genau. Wenn ihr möchtet, YouTube haben wir auch anzubieten. Da gibt es dann eben mit unserem Erzüglichen Kartoffelchen und vielleicht auch ein paar Bildern, damit ihr was zum Anschauen habt. Also wenn ihr uns da auch ein Däumchen schenkt, Und wir uns bitte auch ein Abo, das wäre sehr cool für uns. Oh ja. Abos sammeln wir gerade. Wir Aha. wollen euch ja auch möglichst äh, helfen, unsere Videos und Inhalte nicht mehr zu verpassen. Genau, also immer schön die Glocke aktivieren. <lacht> An unserer Webseite wird momentan gearbeitet. Das wird aber noch ein wenig dauern. Aber da ist gut was weitergegangen jetzt. Wir haben übrigens auch unsere erste Hörerpost bekommen und haben die bereits beantwortet. Mhm. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Ach ja, genau. Bei Twitter sind wir auch. Nein. Ja. Twitter. <lacht> so cool. Ja, ja, ja, wir werden sehen, was das noch äh, mit sich bringt, das gute Twitterchen. Oh ja. Yeah. Wir jedenfalls haben uns entschieden, dass wir dort da, ähm, fleißig dran arbeiten. Und demnächst werden auch endlich unsere Rezepte online gestellt und werden dann natürlich von den YouTube-Videos auch dahin verlinkt werden. Ganz genau. Ebenso wie von den ähm, äh, Beschreibungen in den äh, Podcasts. Mhm, genau. Wir hatten nur leider ein paar kleine Erfindungsprobleme, wie das funktioniert. Genau. aber wir, wir kriegen das immer besser hin und wenn ihr eben dabei bleibt, merkt ihr dann wahrscheinlich auch, ob wir uns verbessern, dass wir uns verbessern und die Unterschiede werdet ihr dann eben sehen von Video zu Video oder Podcast-Folge zu Podcast-Folge, je nachdem, was ihr eben präferiert. Genau, oder genau. auch mit beidem, ja wenn ihr beides sehen wollt. Das einzige Format, das wir wirklich nur als Video haben werden, ist das äh, Vorsicht-Hochspannungsformat, denn da geht Ganz es genau. ja darum, dass man Dinge sieht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ja. möge die Kartoffel wachsen und tschüss. Bye, bye.